Ja, den Banking Schulen Summit veranstalten wir in diesem Jahr zum zweiten Mal. Wir haben letztes Jahr das zum ersten Mal angefangen mit Banken und Versicherungen. In diesem Jahr sind Banken Versicherungen ganz neu dabei, auch Fintechs oder InsureTechs. Das ist ein relativ einmaliges Format hier in Deutschland, auch in Berlin. Zu Bankcheck und Ecomi. Wir sind zusammen der größte Feedback-Dienstleister Europas mit insgesamt ungefähr 15.000 Kunden. Wir haben bisher in den letzten Jahren ungefähr 40 Millionen Feedbacks gemanagt und auch veröffentlicht und sind auch insbesondere bei Banken und Versicherungen europaweit der Marktführer. In diesem Jahr wird äh, der Bankcheck Award zum sechsten Mal schon verliehen. Äh, wir zeichnen damit die besten Banken und auch Versicherer aus. Am Abend werden 45 Preise verliehen, äh, die dann die besten Banken und Versicherer überreicht bekommen und im Nachgang halt dann auch ein Testsiegel für ihre Kundenansprache, für ihre Webseiten nutzen, um halt auch zu zeigen, dass ihre Kundenbewertungen äh, super sind. Ja, wir freuen uns natürlich sehr, hier die zwei ersten Preise gewonnen zu haben. Einmal in der Kategorie Beste Robotweise und Bestes Fintech Startup. Vielen Dank auch für die Einladung zu diesem Award. Danke auch an unsere Kunden für die tollen Bewertungen. Das gibt uns natürlich sehr viel zurück und bestätigt uns natürlich auch in unserem Geschäftsmodell. Und ja, wir freuen uns jetzt noch auf den Ausgang des Abends und ein bisschen Networken. Dankeschön. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den ersten Platz vergeben bekommen haben. Wir haben nicht damit gerechnet, da wir das erste Mal dabei sind und herzlichen Dank dafür. Vielen Dank. Wir freuen uns sehr über den Preis. Es ist eine Ehre, digitaler Kundenservice ausgezeichnet zu bekommen. Das ist das, wofür wir kämpfen und insofern sind wir froh, dass wir den Preis haben. Danke. Zum fünften Mal dabei, zum fünften Mal gewonnen und äh, fühlt sich auch zum fünften Mal sehr, sehr gut an. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Das ist jetzt das wiederholte Mal für meine Firma, dass wir äh, den Award als bester Geldanlagemarktplatz gewonnen haben. Natürlich ist es trotzdem jedes Mal wieder schön. War auch spannend in der Kategorie. Also ähm, war ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Wir ähm, freuen uns trotzdem wieder als Erster mit herausgegangen zu sein. Ähm, und es ist halt auch einfach ein schönes Ambiente hier. Man trifft Kollegen, man trifft äh, andere Leute aus der Wirtschaft. Von daher immer wieder ein schöner Anlass, nach Berlin zu kommen.